Alles Gute zum 15. Geburtstag, liebe Piratenpartei. Macht weiter! Herzlichen Glückwunsch, Piraten, zum 15. Geburtstag! Moin! Liebe Grüße aus Hamburg und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Piratenpartei!